alte Hexe und der Kater. Vor langer Zeit lebte die alte Hexe Sputniks in den finsteren Wäldern von Ramos, einer kleinen, aber dicht bewachsenen Insel, die versteckt mitten auf dem Indischen Ozean lag. Kaum einer kannte Ramos und genau deshalb hatte es Sputniks vor über 435 Jahren hierher verschlagen. Die Insel war kaum größer als ein halbes Fußballfeld, doch Sputniks fühlte sich hier pudelwohl. Ramos war auf keinerlei Landkarten verzeichnet und genau das war nach ihrem Geschmack. Sie mochte die Einsamkeit und sie hasste es, gestört zu werden. Egal ob von verirrten Seefahrern oder anderen Menschen, die ihrer geliebten Insel zu nahe kamen. Mit solchen, die es je versucht hatten, machte sie kurzen Prozess. Dreimal war es bereits passiert. Dreimal hatten Menschen unerlaubt ihr Territorium betreten, wie sie meinte. Und dreimal hatte sie ihren Hexenzauber eingesetzt. Nun schwirren die drei Eindringlinge als Spinne, Käfer und Wurm auf der Insel herum. Denn nur so konnte Sputnik sie erdulden. Beim ersten Mal hatte sie noch überlegt, ob sie die, den Eindring lieber in Stein mauern sollte, aber den Gedanken verwarf sie recht schnell wieder, weil sie ihre Insel nicht verunstalten wollte. Sputniks war eine alte, meist griesgrämige, zottelige Hexe, die keinen Besuch und vor allem nichts lieber als sich selbst mochte. Sie hatte sich ein kleines Häuschen aus Materialien gebaut, die sie auf Ramos gefunden hatte, und bei den drei Seefahrern, die sich nach Ramos verirrt hatten, fand Sputniks auch einige Dinge, die sie gut gebrauchen konnte. Schalen, Becher, Kleidung und sogar einen Feuerstein. Auf den war Sputniks ganz besonders stolz. So machte sie sich jeden Abend ein Feuer mit ihrem Feuerstein und lauschte dem Knacken und Knistern vom verbrennenden Holz. Dabei probierte sie ab und zu Hexensprüche aus, um nicht aus der Übung zu kommen. Sputniks war eine Hexe der alten Art. Sie hatte das Hexen damals von ihrer Mutter gelernt und ihre Mutter wiederum von ihrer Mutter und so weiter. Es gab kein Hexenbuch, aus dem man Hexensprüche ablesen konnte. Nein, man musste sich alle Sprüche auswendig lernen und sich merken. Das war natürlich nicht immer einfach. Wie oft hatte sich Sputniks als Junghexe vertan und aus Versehen falsche Dinge gezaubert? Ihre Mutter hatte sie immer und immer wieder ermahnt, besser aufzupassen. Am meisten fürchtete sie sich vor Eugenia, der Meisterhexe, vor der alle Junghexen alle drei Jahre ihre Hexenprüfung ablegen mussten. Wer dort durchfiel, bekam Eugenias gewaltige Macht zu spüren. Und Sputniks mh, war mehr als einmal durchgefallen. Tagelang hatte Eugenia sie danach bestraft. Sputniks musste Eugenias Hexenhaus von oben bis unten putzen. Sie musste schwere Kartons mit allerlei Hexenkram vom Keller vier Etagen hoch ins Dachgeschoss schleppen. Und bei jedem noch so kleinen Fehler verhexte Eugenia Sputniks Beine so schwer wie Blei. Zum Glück war nach drei bestandenen Hexenprüfungen alles vorbei. Und Sputniks brauchte nie wieder zu Eugenia, so dachte sie. Oft hatte Sputniks darüber nachgedacht, Eugenia zu verhexen, und sie schickte öfter Flüche in die Nacht hinaus. Aber so richtig ernst meinte sie es nie. Dafür war ihre Furcht vor der Meisterhexe zu groß. Immer abends, wenn sie an ihrem Feuer saß, dachte Sputniks das ein oder andere Mal an damals und malte sich in ihrem Gedanken fiese Strafen und Flüche für Eugenia aus. Eines Tages sammelte Sputniks gerade Feuerholz, als sie ein seltsames Geräusch hörte. Es klang wie ein leises Winseln. Woher kam das Geräusch nur? Und wer verursachte es? Sputniks schaute sich um, doch konnte niemanden erblicken. Hm. Als sie das Geräusch ein zweites Mal hörte, schaute sie zum Holunderstrauch, dessen Beeren sie oft gepflückt hatte. Grummelig, aber dennoch neugierig lugte sie unter dem Strauch. Dort saß er, ein Kater. Mit großen Kulleraugen sah er sie an und schnurrte. Verwundert über den fremden Besucher sah Sputniks den Kater an. Miau, sagte der Kater und kam unter dem Strauch hervor. Er kuschelte sich an Sputniks Beine und schnurrte friedlich. »Wie kommst du denn nur hierher?«, wunderte sich Sputniks. Der Kater ließ Sputniks fortan nicht mehr aus den Augen und folgte ihr auf Schritt und Tritt. Sputniks mochte das anfangs ganz und gar nicht. Sie bevorzugte die Einsamkeit. Doch ihr waren Tiere zumindest lieber als Menschen. Der Kater schlief abends neben ihr ein und lag morgens noch immer genauso am Fußende. Er begleitete sie beim Holzholen und stand neben ihr genauso wenn sie abends das Feuer anzündete. Sie genoss es, dass der Kater ihr zuhörte, aber keine Widerworte gab. Sie erzählte ihm von damals, von den Hexenprüfungen und von ihrem furchtbar großen Hass auf die Meisterhexe Eugenia und von den drei verhexten Menschen. Der Kater saß schnurrend neben ihr und hörte sich alles an. Einige Wochen vergingen und es wurde Herbst. Langsam aber sicher wurden die Abende kürzer und kühler. Immer früher musste Sputniks abends ihr Feuer entfachen, damit es sie wärmte. Eines Tages hatte die Hexe fürchterliche Rückenschmerzen und konnte sich kaum bewegen. Sie fluchte den ganzen Tag und wurde immer unfreundlicher. Der Kater merkte ihren Unmut, konnte aber nichts dagegen tun. Griesgrämig stand die Hexe auf, um Feuerholz für den Abend zu sammeln. Doch sie konnte sich kaum noch bücken. Als sie gerade die Hand nach einem dicken Holzscheit ausstreckte, knackte es in ihrem Rücken und er wurde ganz steif. Fluchend stapfte sie in Richtung Hexenhaus zurück. Der Kater wich ihr nicht von der Seite. Er schnurrte und wollte um Sputniks Beine streichen. Die Hexe jedoch stieß den Kater unsanft weg und murmelte, Mäh, »Verschwinde, du dummer Kater!« Mit einem Mal blitzte es und der Himmel verdunkelte sich. »Ein gewaltiger Donner«, ließ die Hexe erschaudern. Regen setzte ein, und Sputniks hatte Mühe, rechtzeitig ihr Haus zu erreichen. Es begann zu hageln, und schnell schnüpfte die alte Hexe durch die Tür in das Haus. Dem Kater jedoch schlug sie die Tür vor der Nase zu. Drin wollte sich Sputniks gerade einen warmen Tee hexen, als sie ein Grollen hörte, das so laut war, wie zwei in, aufeinander schrabende Felsen. Die Erde begann zu beben und plötzlich löste sich das Dach des Hexenhauses und flog einfach davon. Als nächstes löste sich eine Wand nach der anderen einfach in Luft auf und selbst die Möbel waren plötzlich verschwunden, wie weggezaubert. Zauber. Sputnik stand dort, wo eben noch ihre Küche gewesen war und hielt noch immer ihren Teebecher in der Hand und starrte nach draußen. Dort, wo eben noch der Kater vor der Tür gestanden hatte, war gar kein Kater mehr. Er hatte sich in die Meisterhexe Eugenia zurückverwandelt. Und nun hielt Eugenia ihren mächtigen, pechschwarzen Hexenstab in der Hand. Mit finsterem Blick starrte sie Sputnik an, und Sputnik brauchte eine Weile, um zu verstehen, dass der Kater die ganze Zeit über Eugenia gewesen war. »Grundgütiger«, entfuhr Sputnik. »Da fällt dir nichts mehr zu ein, was, Sputnik?« entgegnete Eugenia, hättest wohl nicht gedacht, dass wir beide uns noch mal wiedersehen, oder? Tja, Sputnik, wenn du damals besser aufgepasst hättest, so wie ich's dir gesagt habe, dann hättest du jetzt gewusst, dass es noch einmal, nach der dritten Hexenprüfung, eine weitere Aufgabe zu bestehen gilt. Nur weiß niemand, wann dieses ist. Ah, <lacht> ich sehe es dir an, du hast es vergessen. Aber unterbrach Sputnik sie. Das kann doch nicht sein. Wo ist mein Haus? Und für was, was, was, was? faselst du da von einer Aufgabe, Eugenia? Oh, doch, du altes Hexenweib, antwortete die Meisterhexe. Dein Haus habe ich weggehext. Das wirst du jetzt nicht mehr brauchen. Die letzte Aufgabe besagt, dass man jeden Menschen und jedem Tier mit Respekt begegnen muss, ein Leben lang. Du hast drei Menschen verhext, weil du deren Anwesenheit nicht erdulden wolltest. <lacht> und mich, Meister Hexe Eugenia, hast du mehrfach verfluchen wollen, und schließlich den armen Kater beim Unwetter vor dir Tür gelassen. »Und dafür wirst du jetzt die gerechte Strafe erhalten!« Noch ehe Sputniks reagieren konnte, richtete Eugenia ihren Hexenstab auf die gräßgrämige alte Hexe und verhexte Sputniks in einen Fisch. Im Fischkörper gefangen hatte Sputniks nur eine Chance. Sie musste zum Wasser, sonst könnte sie nicht mehr atmen und würde ersticken. Mit letzter Kraft hüpfte sie zum Wasser und sprang hinein. Jetzt konnte sie wenigstens wieder durch ihre Kiemen atmen. Doch schlagartig wurde ihr klar, dass sie ihre geliebte Insel Ramos nie wieder betreten könnte, wenn sie für den Rest ihres Lebens ein Fisch blieb. Sie hoffte, dass Eugenia diese Verwandlung bald wieder rückgängig machen würde. Die Meisterhexe hingegen dachte nicht im Geringsten daran. Im Gegenteil. Als allererstes hexte sie die Spinne, den Käfer und den Wurm wieder in die Menschen zurück, die sie vor Hexerei gewesen waren. Und um Sputniks besser im Auge zu behalten, beschloss Eugenia, die nächsten hundert Jahre auf Ramos zu bleiben. Danach wollte sich Sputniks eine weitere Chance geben.